Ich habe mal wieder gute Nachrichten. Alles ist da für eine gute Zukunft für alle, aber es gibt natürlich auch massenhaft Probleme. Zu diesen Problemen gehört halt äh, diese wahnsinnige Flut an äh, Akkumulatoren für E-Autos und viele andere Dinge. Und dabei sind halt die äh, Lithium-Ionen-Akkus sehr, sehr zweifelhaft, ökologisch zweifelhaft, eine sehr, sehr schlechte Ökobilanz, und viele davon werden unter Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit äh, abgebaut. Und äh, insofern habe ich bisher äh, auch überhaupt nicht daran gedacht, für mein Haus ähm, ja, einfach die, die große Stromspeicher zu empfehlen. Und auch bei den Autos Elektroleichtfahrzeuge prima, aber nicht diese Riesendinger mit gewaltigen äh, Batteriepaketen. Ja, aber wie gesagt, äh, gute Nachricht. Äh, es geht jetzt auch anders. Äh, ich habe ähm, zum Glück endlich das PlasmaTech-Institut in Österreich äh, kennengelernt und ähm, dort werden ähm, ja Hausspeicher hergestellt, die eine äh, hervorragende Ökobilanz haben, nämlich aus etwas, was Abfall ist, ein sehr, sehr langleb äh, langlebiges äh, Produkt zu machen. Ja, und das äh, baut darauf auf, dass ähm, viele der Lithium-Ionen-Akkus die sogenannten äh, 18, 18650er-Zellen sind. Und ähm, das sind halt so Einzelzellen, wie man die so von den äh, alten Einzelbatterien kennt. Die aber halt in solche Pakete dann eingebaut werden. Und solche Zellen sind in vielen äh, Geräten eingebaut, ähm, in, auch äh, in ähm, E-Fahrrädern, E-Bikes. Äh, und da fallen ganz, ganz viele an, äh, die dann weggeworfen werden. Und jetzt sind aber in so einem Paket, wo vielleicht 40 Batterien drin sind, vielleicht nur zwei oder drei kaputt, die dann die ganze Leistung äh, äh, zerstören und äh, oder dass die Leistung nicht mehr geliefert wird. Und äh, die werden dann normalerweise weggeschmissen. Äh, Plasmatec bringt einem bei, wie man die halt äh, nach Einsammeln aufbereiten kann. Die werden auseinandergenommen, geprüft und dann werden sie deutlich besser verarbeitet als bei der industriellen Massenfertigung vorher es möglich war. Und damit entstehen dann sehr, sehr langlebige Produkte. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Also ich freue mich da sehr drüber, weil jetzt kann ich auch für mein Haus die Stromautarkie planen, ohne ein ja, schlechtes Gewissen wegen der Batterien zu haben. Und die Kombination Photovoltaik, auch Photovoltaik kann man halt die vielen, irrsinnig vielen, die jetzt abgebaut werden, eigentlich auch ein Abfallproblem generieren. Auch die kann man wieder aufbereiten. Das ist alles relativ viel Arbeit, aber dafür kann man lokal etwas produzieren, was dann sehr kosteneffizient ist und dort eine lokale Stromproduktion ermöglicht. Ja, da wollte ich jetzt einfach mal äh, drauf äh, hinweisen und hier äh, Plasmatech, das ist halt hier die Internetseite und äh, es gibt eine Menge äh, Materialien äh, auch in YouTube. Ähm, hier ist der YouTube-Kanal und hier unten äh, drunter gibt es halt auch ein äh, Video ganz aktuell, wo ja, eine Diskussion aufgezeichnet haben. Eine ganz gute Runde, wo halt die wesentlichen Punkte so ähm, zu sehen sind. Ja, danke fürs Mitmachen. Ähm, ja, Man kann Workshops machen, selber lernen, wie man das macht, vernetzen und dann solche Speicher lokal herstellen. Das hoffe, wie, wie versprochen, eine gute Nachricht. Nochmal, alles ist da für eine gute Zukunft für alle. Danke.